Michael Wingler, Verkehrssprecher der Tiroler Grünen und Landeskandidat für die kommende eu Ich bin Markus Büchler, Sprecher für Mobilität der Bayerischen Grünen im Landtag. Wir stehen da heute gemeinsam in Kufstein, weil die Verkehrswende, die wir dringend brauchen, nur grenzüberschreitend und nur europäisch geht. Wir wollen dafür sorgen, dass der Transit von der Straße auf die Schiene verlagert wird. Dafür brauchen wir echte Kostenbarkeit, höhere Mauten und höhere Spritpreise. Und wir wollen eine alte Transitbörse, mit der wir die Fahrten über den Brenner auf eine Million Fahrten decken. Außerdem wollen wir auf europäischer Ebene eine Kerosinsteuer einführen. Es ist mit einzusehen, dass Benzin und Diesel besteuert ist, dass der Bahnverkehr besteuert ist, aber nicht der Flugverkehr. Das wollen wir ändern und das geht am besten auf europäischer Ebene. Deswegen am Sonntag wählen gehen, demokratisch wählen, grün wählen. Für saubere Umwelt und saubere Politik.